Im letzten Video habe ich erklärt, warum Apps wie Instagram dich eben nicht abhören, sondern über andere Daten viel mehr Infos über dich kriegen. Und jetzt willst du natürlich wissen, was denkt Insta eigentlich über dich? Welche Interessen vermutet die App bei dir? Darum und was du gegen nervige, personalisierte Werbung auf Instagram tun kannst, geht's in diesem Video. Also fangen wir direkt an, hol dir dein Smartphone und los geht's. Als erstes willst du vielleicht wissen, mit welchen Werbeanzeigen du bisher schon interagiert hast. Das kann ziemlich nützlich sein, wenn du mal wirklich was Cooles über die Werbung entdeckst und später nicht wiederfindest. Das geht also so. Geh auf Einstellungen, Werbeanzeigen und dann auf Werbeaktivität. Hier kannst du jetzt sehen, mit welchen Storyanzeigen oder Werbepostings du schon interagiert hast, also welche du angeklickt hast. In dem Fall hier sieht man nichts, weil ich mit diesem Account noch nichts angeguckt habe. Jetzt willst du aber natürlich wissen, was hat sich Insta aus den ganzen Daten über dich als deine Interessen zusammengeschustert. Das schauen wir uns jetzt an. Los geht's. Geh auf Einstellungen, dann auf Sicherheit und dann auf Daten einsehen. Es kann sein, dass es das eine Weile bei dir lädt, aber das ist eine ganz coole Ecke, weil hier gibt es ziemlich viele Infos über dich und über dein Konto zum Beispiel, deine alten Nutzernamen oder deine alten Insta-Bios. Das kann ganz schön cringy sein, sich das mal anzuschauen. Um aber jetzt deine Interessen herauszufinden, musst du ganz nach unten scrollen und dann bei Werbeanzeigen auf Werbeinteressen alle ansehen klicken. Auch hier kann es sein, dass es eine Weile lädt und dann kannst du hier wahrscheinlich eine ziemlich lange Liste sehen. Über mehr Anzeigen wird diese Liste immer länger. Bei dieser langen Liste sind wahrscheinlich auch einige Punkte dabei, bei denen du so sagst, hä, das passt mal gar nicht zu mir. Aber bestimmt auch einige, bei denen du sagst, mm, das stimmt schon. Das ist das Ganze nicht perfekt ist, ist ganz normal, denn tatsächlich bekommt Instagram das auch noch nicht so ganz perfekt hin. Also können da auch Fehler entstehen. Es kann aber auch sein, dass einige Interessen dabei sind, und das ist jetzt ein bisschen gruselig, bei denen Instagram vielleicht schon voraussagt, dass die früher oder später für dich interessant werden könnten. Zum Beispiel, weil deine Freunde das schon interessant finden. So eine Liste mit den vermuteten Interessen kann man sich übrigens auch von Google anzeigen lassen. Also sich mal anschauen, was Google so über einen denkt. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Bei mir war es zum Beispiel so, dass bei Google ziemlich lang drin stand, dass ich mich für American Football interessiere und davon habe ich wirklich gar keine Ahnung. Aber ich saß ziemlich lang mit zwei Kollegen zusammen im Büro, war also im gleichen WLAN wie die beiden, die sich sehr stark für American Football interessieren. So kam also dieses Interesse auch bei mir an. Was kann man jetzt gegen solche Werbung tun? Nicht so viel, aber du kannst zumindest weniger Daten zur Personalisierung zur Verfügung stellen und die Werbung ein bisschen einschränken. Ich zeige dir jetzt, wie es geht. Du gehst auf Einstellungen, Werbeanzeigen und dann auf Werbethemen. Hier kannst du erstmal Häkchen dafür setzen, wenn du für etwas weniger Werbung angezeigt bekommen möchtest. Zum Beispiel für Alkohol, Kindererziehung oder Haustiere. Dann kannst du die Einstellungen speichern und zurück. Und dann kannst du auf Daten von Partnern zu deinen Aktivitäten gehen. Hier kannst du diese Berechtigung entziehen. Das heißt dann, dass... Daten, die entstehen, wenn du zum Beispiel aus Instagram heraus auf eine Website gehst, zum Beispiel auf einen Online-Shop und darauf herumscrollst, dann einfach hier diese Berechtigung entziehen, dann hat Instagram diese Möglichkeit nicht mehr. Zu guter Letzt ist es einfach wichtig, sich Folgendes immer wieder klarzumachen. Apps wie Instagram sind für uns kostenlos. Wir bezahlen nicht mit Geld online, aber dafür meist mit einer anderen Währung und zwar mit Daten, also Informationen über uns. Diese Informationen sind für Apps so wertvoll, weil sie dafür genutzt werden können, dass perfekte Werbung für uns genau uns angezeigt werden kann. Sei dir dessen also bewusst und überleg dir, welche Social Media Apps du wirklich nutzen möchtest und sei dir dann im Klaren darüber, dass alles, was du in dieser App tust, Informationen über dich liefert, die für Werbung genutzt werden können. Wer übrigens noch Informationen liefert, bin übrigens ich, hi, und vielleicht solltest du genau deswegen den Kanal hier abonnieren. Danke!